Wenn ich es schaffe, dass meine Zuschauer irgendwie zum Nachdenken oder sogar zum Nachmachen angeregt werden, dann habe ich so mein Ziel auf jeden Fall erreicht. Hallo und willkommen in Kapitel 2 unserer Corona-Exkursion. Heute spreche ich mit Felix vom Kanal Tomatolix über Lernziele und Anschlussfähigkeit. Die müssten auf seinem Kanal eigentlich existieren, denn auf seinem Kanal macht er selbst Experimente und allgemeinvideos mit einem gewissen Bildungsauftrag. Und ob das auch tatsächlich so ist, das werden wir jetzt in dem Interview mit ihm herausfinden. Hi, na? Hi, Finn, na? Beschreib doch gerne mal, was, was machst du auf deinem Kanal so? Ich mache ähm, Reportagen zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen und insbesondere Selbstexperimente. Das ist so mein größtes, beliebtestes oder auch bekanntestes Format. Also zum Beispiel habe ich ähm, auch ein Video zum Thema Kaltduschen gemacht. Also ich habe 30 Tage lang kalt geduscht und geguckt, was das so mit mir macht. Und das mache ich seitdem tatsächlich immer noch. Oh. Wenn wir mal die Blutergebnisse nebeneinander legen, dann sehen wir, dass das Immunsystem aktivierter und aktiver ist. Oder ich habe mich mal 30 Tage lang vegan ernährt und äh, geschaut, was das so mit mir und meinem Körper macht. Ich habe das mit den Kaltduschen nach deinem Selbstexperiment tatsächlich auch versucht, aber ich war zu schwach. Ich habe es wieder ja. aufgegeben. Was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, wenn es an ein neues Video geht? Ich versuche mich ähm, den, den Themen immer so ein bisschen naiv eigentlich anzunähern. Das heißt, ich irgendwie erstmal auch mit relativ wenig Vorwissen vielleicht an so ein Thema ran und versucht dann einfach so ganz naive Fragen zu stellen, um dieses Thema zu verstehen. Das heißt, irgendwie so ein Video, das ist so ein Prozess, bei dem ich irgendwie verstehen möchte, was hinter diesem Thema steckt und damit auch der Zuschauer und, ähm, und natürlich bei den Selbstexperimenten auch selber erfahren möchte, wie das ist. Das kombiniere ich ja dann, diesen Selbsterfahrungsteil mit Interviews mit irgendwelchen Experten, die wirklich planen. Thema haben, von denen ich mir dann Hintergrundinformationen holen kann, um so ein bisschen ja, Mehrwert für die Zuschauer bieten zu können. Ja, Die tolle Möglichkeit mit Webvideo als Lernmedium zu arbeiten ist, dass es um mehr geht als nur um Sprache. Viele Bildungsprozesse setzen ja vor allen Dingen darauf, zu reden, Input zu haben, einen Vortrag, in Kleingruppen zu diskutieren. Und beim Film geht es eben um mehr. Es geht darum, Bilder zu finden, mit Bildern auch was zu erzählen und damit auch andere Zugänge zu schaffen. Wir setzen Webvideos auf zwei Ebenen ein. Einmal, indem wir die Videos von anderen nutzen, um einen Einstieg ins Seminar zu geben, Inspiration zu geben, und ähm, einfach Themen kurzweilig und lebensweltnah für Jugendliche vermitteln. Und aktiv setzen wir Webvideo ein, in dem Jugendliche selber Webvideos machen und sich damit äh, mit Inhalten auseinandersetzen. Wie stellst du sicher, dass du diese Themen richtig behandelst? Ja, das ist natürlich super schwer irgendwie da bestimmten Themen gerecht zu werden. Und ähm, ich versuche mich da dann immer mit vielen Menschen auszutauschen über das jeweilige Thema und vor allem auch mit Personen zu sprechen, die da halt wirklich Ahnung von haben. Zum Beispiel beim Thema Obdachlosigkeit habe ich mich mehrfach vorher ähm, mit ähm, ja, so einem Streetworker getroffen, der in dem Bereich arbeitet und da super stark in dieser Thematik drin ist, weil sonst kann das natürlich schon schnell irgendwie in so eine falsche Richtung gehen oder irgendwie ähm, ja so pietätlos sein oder so. Und da hilft das dann immer ganz gut, wenn ich irgendwie ein Interview habe, vorher entweder irgendwie ausführlich mit dem Protagonisten telefoniere oder im Idealfall mich einfach schon vorher einmal oder sogar mehrfach äh, mit der Person treffe, um das irgendwie in Ruhe durchzusprechen, ähm, damit derjenige aber auch so ein bisschen ein Gefühl für mich bekommt, wie ich so drauf bin. und ähm, das Führt dazu dann auch, dass ähm, die Protagonisten bereit sind, sich ähm, ja weiter zu öffnen. Und ähm, die, die geben ja da teilweise auch sehr viel äh, von sich preis. Scheiße, wie kommst du jetzt hier wieder raus? Weil du einmal in diesem Trott drinnen hängst, entweder du sollst dir die Hucke voll oder du ne, nimmst dir irgendwelche Party-Sachen und, und fällst einfach irgendwann unbedingt um, nicht mehr kannst. Mhm. Und das ist einfach ein Trott, wo du einfach irgendwann ganz, ganz schwer wieder rauskommst. Ich bin mir schon bewusst, dass ich ähm, als, als Person der Öffentlichkeit, die ich ja irgendwie zwangsweise bin, wenn ich ähm, Videos auf YouTube veröffentliche, äh, eine gewisse Verantwortung habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video zum Thema Drogen irgendwie mache in irgendeiner Form, also das ist ja so mein meistgeklicktes Video, mein Cannabis-versus-Alkohol-Video, dass ich da auch einen aufklärenden Aspekt drin habe. Natürlich haben die, die Creator vielleicht eine Verantwortung, aber auch jeder für sich hat eine gewisse Verantwortung. Und ich finde, wir sollten das als Gesellschaft hinbekommen, dass äh, man nicht einfach irgendwelche Nachrichten im Internet äh, glaubt, vielleicht nur, weil irgendein Influencer das gepostet hat, sondern dass jeder alles, was er irgendwo sieht, kritisch hinterfragt. Würdest du denn YouTube allgemein auch als Lernplattform bezeichnen? Also, ich glaube, auf YouTube gibt es alles, sowohl Lerninhalte oder Informationsinhalte ähm, als auch Unterhaltung. Und man muss halt einfach danach suchen oder irgendwie ja, die bestimmten Kanäle kennen, dann kann man das sehen, was man sehen möchte. Und dann kann man, glaube ich, YouTube auch super äh, als Lernplattform nutzen. Lernziele bei Webvideo sind in unseren Seminaren Handwerkszeug zu vermitteln, inhaltliche Auseinandersetzung und dann das Ergebnis des Ganzen auch zu veröffentlichen. Dazu gehört zu lernen, wo und wie kann ich publizieren im Internet und damit auch teilhaben, am digitalen Raum und ganz aktiv und bewusst partizipieren. Und deshalb geht es eigentlich immer darum, über Medien, mit Medien etwas zu lernen. Und dazu gehört auch ganz viel Wissen, wie Medien überhaupt funktionieren, wie Mediensysteme funktionieren. Weißt du eventuell davon, dass Lehrerinnen oder Pädagoginnen in irgendeiner Form deine Videos im Unterricht benutzen? Ja, tatsächlich habe ich irgendwie vor ein paar Tagen erst äh, eine Nachricht bekommen, dass jemand jetzt auch wegen Corona in der ähm, Aufgabe hatte, die er zu Hause lösen sollte, äh, ein Video von mir zu gucken und dazu Fragen zu beantworten. Also das war mein Video, wo ich äh, über das Thema Plastik, Müll und ähm, ja, so ein bisschen na so Nachhaltigkeitsvideo ähm, so gesprochen habe. Und ähm, das kommt auch tatsächlich häufiger vor, dass mir sowohl Lehrkräfte als auch ähm, Schülerinnen und Schüler schreiben, dass sie irgendwie meine Videos im Unterricht irgendwie benutzt haben. Also erstmal beeindruckt mich das, oder ich finde das verrückt, dass das passiert. Ähm, und natürlich denke ich dann auch immer direkt darüber nach, oh Gott, habe ich das Video, hoffentlich ist stimmt da alles, hoffentlich habe ich alles richtig re recherchiert, nicht, dass sie da irgendwie was Falsches lernen. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist das natürlich mega cool, wenn irgendwie ähm, sowas, ja, tatsächlich als Lehrmaterial dienen kann. Ja, was heißt eigentlich Anschlussfähigkeit? Eigentlich heißt es, was kann ich hinterher damit machen mit den Filmen? Und natürlich ähm, heißt Anschlussfähigkeit auch, dass ich was über das Thema gelernt habe. Für viele ist es der Einstieg auch in ein Thema, so eine Initialzündung oder auch ein Aha-Erlebnis. Ich finde ganz wichtig, dass es im Unterricht eingebettet ist. Das heißt, vorher und hinterher eben genau diese Phasen, die vielleicht nicht geleistet werden können, wie Reflexion und Recherche noch zu ergänzen und auch nochmal Stimmen von anderen Leuten zu hören, anderen InfluencerInnen, einfach damit es einen pluralen Zugang gibt. Viele verschiedene Meinungen, das ist das ganz Wichtige in der politischen Bildung, dass man Jugendlichen nicht nur eine Stimme, eine Position vermittelt, sondern für ihre Welteineignung möglichst viele Perspektiven mitgibt, um sich selbst eine Meinung bilden zu können. Wenn man so als Schüler erstmal vielleicht gar keinen Bock auf den Unterricht hat oder auf das Thema, ähm, wird man dadurch ja vielleicht dann so ein bisschen motiviert, ähm, dass man dann doch denkt, ach krass, das ist ja doch irgendwie ganz spannend. Man sollte sich einfach mal bewusst machen, was der eigene Konsum so für Folgen hat. Was man daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen. Ja, das äh, war eine ganze Menge. Ich glaube, das, was mich mit am meisten beeindruckt hat, ist, dass er irre viel Vorbereitung in die Videos steckt. Dass er teilweise die Leute zwei- bis dreimal vorher trifft, um die Themen halt eben so respektvoll und so richtig wie möglich anzupacken. Dass diese Videos für sich aus dem Thema einen sehr guten Einstieg bilden, sodass sie vielleicht auch in anderen Bildungsprozessen weiter bearbeitet werden können. Dass das Video keinen Vollständigkeits- Bedürfnis hat oder so, sondern dass es darum geht, hier, das ist das Thema, das denke ich dazu, das sind so die verschiedenen Themenfelder und von hier aus kann man vielleicht näher in die ganze Materie eingehen, wenn man möchte oder eben halt auch nicht. Wir haben noch andere Videos aus dieser Reihe, falls ihr noch nicht alle davon gesehen habt, die sind in dieser Playlist hier verlinkt, außerdem könnt ihr uns abonnieren, wenn ihr es schafft. Das war das letzte Video, was wir für diese Reihe gedreht haben. Das heißt, ich bin jetzt raus, aber wenn ihr die Macht des On-Demand-Videos benutzt, könnt ihr auch Sachen aus der Vergangenheit noch sehen. Und da habe ich noch viel vor mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.